Ich bin Deutschlehrerin in den Niederlanden, habe auch Religionunterricht und Kunstbetrachtung und unterrichten auch Goethe und Schiller Texte, lassen die hören über YouTube und auch lesen wir die zusammen. Und ich spüre, dass die Schüler es immer mögen, wenn man dann selber aus eigener Erfahrung etwas erzählt. Also vor allem dieses Jahr waren... Tolle Leute da, äh, Lehrerinnen aus Österreich, Frankreich, Mädchen aus Indien, äh, naja, Leute aus Deutschland, mit denen wir unheimlich viel ausgetauscht haben. Und das hat mir ganz viel gebracht eigentlich und mit viel Begeisterung und Enthusiasmus kann ich jetzt wieder in die Niederlande zurückfahren und nächste Woche schon meinen Schülern erzählen, wie toll das hier ist. Ich habe das auch mal diese Woche schon mal gesagt: Wellness äh, für den äh, Geist, für die Seele und und das ist für mich bestimmt ein Sehnsuchtsort geworden jetzt. Was ich besonders schön fand, war, dass wir ähm, halt eine gute Mischung haben aus ähm, ja, Führungen und Museen und Seminaren und halt auch die Anamalia-Bibliothek unter anderem, wo wir halt auch mit den ähm, ja, teilweise Bücher aus dem Besitz von Goethe arbeiten durften und sie es uns angucken durften. Das war schon was Besonderes, wenn man, glaube ich, auch so nicht so einfach drankommt. Also das war jetzt so im Rahmen von diesem äh, Sommercampus und es war schon beeindruckend auch zu sehen, wo die halt überall herkamen, die Bücher, und selbst von Goethe benutzt wurden und wir jetzt die auch sehen dürfen. Das ist schon irgendwie beeindruckend.